Mal so ganz äh, grob gesagt, ist der Bäcker fürs Grobe verantwortlich und der Konditor für das Feine. Das heißt also, der Bäcker stellt Brot, Brötchen und Kuchen her und der Konditor, der verziert die Torten schön. Und also wie gesagt, der macht das alles ganz filigran und braucht dafür auch ganz sanfte Hände und der Bäcker, der braucht das nicht unbedingt. Die Ausbildung geht drei Jahre, kann aber auch verkürzt werden auf äh, zweieinhalb Jahre, wenn man sich gut anstellt in der Schule. Das ist aber meistens nicht so der Fall. Also die Ausbildungsbetriebe wollen eher drei Jahre durchführen, damit der Lehrling noch mehr äh, erlernen kann und nicht so schnell da durchgezogen wird. Ja, man lernt halt Bäcker zu werden, ne? Also Brötchen zu backen, Kuchen zu backen, Teige herzustellen, ähm, vor allem frühes aufzustehen, lernt man, <lacht> weil man das dann machen muss. Ja eigentlich halt diesen, alles was zum Beruf Bäcker dazugehört? Also der Beruf Bäcker ist, ähm, ich sag mal, ein Beruf, äh, wo man schon einiges abverlangt. Man muss, wie gesagt, zeitig aufstehen. Man muss auch eine gewisse Temperatur aushalten, denn am Ofen ist es schon ganz schön warm. Man muss auch mh, schwer tragen können. Das ist zwar heute nicht mehr ganz so schlimm wie früher, weil heute hat man ein Mehlsilo wo man zum Beispiel die Mehlsäcke nicht mehr transportieren muss. Naja, rechnen sollte natürlich ein Bäcker auch unbedingt können, denn die Zutaten, die müssen ja irgendwo zusammengestellt werden. Nach der Lehre kann man sich fortbilden, indem man äh, den Meister äh, erwirbt, indem man halt eine Meisterausbildung macht. Die äh, kann über ein halbes Jahr gehen, das ist dann Vollzeit. Die kann aber auch über drei Jahre gehen, das ist dann Teilzeit. Das heißt also, dass man arbeiten geht und dann nach der Arbeit noch die Meisterausbildung noch mal macht. Nach dem Meister hat man die Möglichkeit halt äh, noch mehr Verantwortung in den Betrieb aufzunehmen, auf sich zu nehmen. Man kann natürlich auch mehr verdienen als Meister, das ist ganz klar. Man kann aber auch äh, zum Beispiel eine, ein Studium machen, ohne dass man Abitur gemacht hat. Das ist dann aber ein berufsbezogenes Studium. Das heißt also, man kann äh, nach dem Bäckermeister zum Beispiel in die Richtung ähm, Lebensmitteltechnologe gehen, dass man halt in der Lebensmittelindustrie dann arbeitet als Lebensmitteltechnologe oder als Backmeister für Backfirmen, die uns halt äh, bestimmte Rohstoffe herstellen fürs Backen. Ähm, oder man macht halt seinen Betriebswirt. Das hat ja auch mit dem Betrieb zu tun und das kann man auch allein danach ohne Abitur dann. Eigentlich verkauft man als Bäcker nicht, dafür gibt es die Verkäuferin. Was aber mal vorkommen kann, ist, dass man gerade unten im Laden... Ist und die Verkäuferin nicht da ist, dann muss man halt den äh, Kunden mal entschuldigen, dass die halt nicht gerade zur Verfügung steht und gleich wieder kommt. Da muss ich erstmal klarstellen, dass wir auch Menschen sind <lacht> und dass wir auch Grundbedürfnisse haben, also wir müssen halt auch mal essen. Ähm, ich sag mal, diese ganzen süßen Backwaren, die wir herstellen, die sind einem irgendwann mal zu viel. Also irgendwann kann man das einfach nicht mehr sehen, wenn man jeden Tag Pfannkuchen bäckt, aber grundsätzlich hat man in der Nacht natürlich auch Hunger und da isst man halt auch mal gerne was. Äh, man kann sich dann auch mal was mitbringen, da isst man halt mal ein Steak da oder bestellt sich einen Döner in die Backstube. Sowas geht halt alles. Das ist alles schon vorgekommen bei uns. Also ich bin ja eigentlich eine Schlafmütze, denn ich stehe halb sechs auf. Das machen die Bäcker nicht. Die Bäcker, die müssen viel eher aufstehen. Die stehen teilweise schon um 23 Uhr in der Backstube und da bin ich mit halb sechs wirklich noch gut dran. Aber ich weiß, dass andere auch halb sechs schon ihre Probleme haben und so gesehen, da ich bis um sechs abends arbeite, ist das auch ein langer Tag und ich denke mal, das reicht dann auch.